Dann rufe ich auf den Punkt 3 Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds im Hauptausschuss. Mit Schreiben vom 6. Mai 2016 teilte der Kollege Dr. Arnold mit, dass er mit Ablauf des 17. Mai 2016 sein Amt als ordentliches Mitglied im Hauptausschuss niederlegt. Nach § 6 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19.3376 schlägt die Fraktion der CDU den Abg. Klaus-Peter Müller als ordentliches Mitglied im Hauptausschuss vor. Es widerspricht einer, dass wir durch Handzeichen wählen? Das ist nicht der Fall. Wer dem Wahlvorschlag der CDU zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das war einstimmig. Damit ist der Kollege Klaus-Peter Müller als ordentliches Mitglied im Hauptausschuss gewählt. Dann rufe ich auf den Punkt 4. Ja. Dann rufe ich auf, Punkt 4 Nachwahl eines Mitglieds der Landespersonalkommission. Scheiben vom 6. Mai teilte die Fraktion der CDU mit, dass durch den Tod unseres Kollegen Güter Schock Nachwahlen der Landespersonalkommission erforderlich sind. Nach 99 des Hessischen Beamtengesetzes, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Februar 16, wählt der Hessische Landtag sieben Mitglieder. Und sieben stellvertretende Mitglieder für die Landespersonalkommission nach den Grundsätzen der Verhältniswahl nach § 99 Abs. 2 des Hessischen Beamtengesetzes tritt der gewählte Stellvertreter für den Rest der Amtszeit an die Stelle des Mitglieds, sobald ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus der Landespersonalkommission ausscheidet. <lacht> Abg. <Abgeordnets lacht> jürgen Irmer teilte mit, dass er mit Ablauf des 17. Mai auf seine Mitgliedschaft in der Landespersonalkommission verzichtet. Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Wird der Wahl des Handaufzeichen widersprochen? Auch nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, bitte um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. Einstimmig. Damit ist der Abg. Joachim Feinmann als Mitglied, sowie der Abg. Hans jürgen ehemals ein Mitglied in die Landespersonalkommission gewählt. Nächster Punkt ist Punkt 5. Nachwahl eines Mitglieds, eines Mitglieds des Landes. Schuldenausschuss, § 7 des Hessischen Aufnahmeverwaltung von Schulden des Landes Hessen, wählt der Hessische Landtag drei Abgeordnete. Wir müssen durch den Tod unseres Kollegen Schork hier nachwählen. Der Abg. Jürgen Banzer teilte mit, dass er mit Ablauf der 17. Mai auf seine Mitgliedschaft im Landesschuldenausschuss verzichtet. Die Fraktion der CDU schlägt mit der Drucksache 19 78 an Abg. Dr. Walter-Arnold Mitglied sowie Herrn Abg. Jürgen Banzer als nachrügendes Mitglied vor. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Es widerspricht keiner der Wahl per Akklamation. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltung Das war einstimmig. Damit ist der Abg. Dr. Walter-Arnold als Mitglied sowie der Abg. Jürgen Banze als nachrügendes Mitglied in den Landesschuldenausschuss gewählt.